Bei der Lichtwelle des Beamers gibt es auch wesentliche Unterschiede. Die meisten Beamer, vor allem mit höherer Lichtleistung, sind sogenannte DLP-Beamer. Das heißt, hier kommt eine Lampe, quasi eine Glühbirne zum Einsatz. Wie jede Lampe erhitzt sich dieser während der Beamernutzung. Je nach Nutzungsdauer muss das Gerät nach dem Ausschalten zwischen wenigen Sekunden und 2 bis 3 Minuten abkühlen. Achten Sie darauf, dass das Gerät nach dem Ausschalten noch Strom braucht, um den integrierten Ventilator zu betreiben. Nur so kann die Lampe ordentlich abkühlen. Zieht man den Stromstecker zu früh ab und das Gerät kann nicht ordentlich abkühlen, kann es zu Defekten am Gerät oder einem Bruch der Beamerlampe kommen. Die Reparatur des Geräts oder eine Ersatzlampe kann dabei einige hundert Euro kosten. Seien Sie daher vorsichtig. Als Alternative gibt es seit einigen Jahren auch Beamer mit LEDs als Lichtquelle. Mein Beamer Epson EBS62 etwa verwendet diese. Das hat den Vorteil, dass man während der Präsentation, soweit vorhanden, die Abdeckung vorne schließen kann. Damit geht der Beamer in den Standby-Modus, was das Geräusch des Beamers reduziert. Ein weiterer Vorteil durch die LEDs. Der Beamer braucht beim Ausschalten nur 1-2 Sekunden, denn es muss anders als in herkömmlichen Geräten keine Lampe abkühlen.